Das Zweite, man muss darauf achten, ist: Es spielt eigentlich keine Rolle, was die Firma in der Vergangenheit gemacht hat, sondern es spielt alles nur eine Rolle, was sie in Zukunft machen wird. Und die Zukunft ist leider nicht beobachtbar. Also das muss man sich bewusst sein. Die wichtigste Information, die du als Anleger brauchst, ist nicht beobachtbar. Ist, ist einfach so. Das sind Spekulationen. Und du hast mir aber das letzte Mal gesagt: Der Preis widerspiegelt eigentlich, was der Markt denkt, dass die Aktie Wert haben Genau. Also ja. in welche Richtung das es geht? Also gerade davon aus, dass der Preis, also in dem Sinne noch etwas aussieht über, über die vermutete Zukunft. Ja. Kann man das sagen, oder? Ja, denke ich, kann man sagen. Also das ist ja so. Je mehr eine Firma wert ist, desto mehr erwartet man, dass sie in Zukunft Gewinn macht. Mhm. Sonst wird das alles passieren. Mhm. Mhm. Ähm, richtig. Das ist, das ist absolut richtig so. Ähm, es ist aber immer noch ein großes Problem, weil da könnte ich im Prinzip sagen, wenn die alle Recht haben, was die Zukunft wird sein, dann muss ich ja gar nicht mehr entscheiden, weil dann ist es ja eigentlich schön marktbedingt drin. Mhm. Und wir wissen ja, dass die Aktien große Schwankungen machen. Das heißt offenbar man vielleicht kam gestern noch eine ganz andere Meinung als heute. Oder? Die Meinung ändert sich Echt. sehr rasch. Also es ist nicht wirklich eine gute Orientierungsgröße. Also die, mhm. die grössten Firmen zu nehmen, die am meisten Wert haben, ist nicht unbedingt auch das Richtige oder, zum Auswählen. Das ist das, was Indexfonds machen. Hast du schon mal gehört von Indexfonds mhm. Da tut man im Prinzip die Firmen rein, Das ist ein Anbieter, eine Bank. Die tut all die Firmen, die sehr teuer sind und sehr gross sind tut man in einen Korb. Wir sind einfach die Größten. man sagt, das sind die, wo die meisten Zukunftspotenzial haben. Mhm. Und das ist dann ein Index. Da gibt es okay. zum Beispiel den Swiss Market Index. Der hat die größten 20, 25, 20 Firmen glaube ich, in der, der Schweiz der drin. Markt, okay. Genau, der Schweizer Markt, oder? Und dann ist es auch so: Je grösser die Firma ist, desto größer ist die Bedeutung dieser der Firma mhm. in dem ja klar. Ja. In dem Basket. Ja. Also momentan äh, Nestlé, Novartis oder? und auch die Grossbanken haben eine grosse Bedeutung in diesem Warenkorb, in dem Swiss Market Index. Du kaufst also, wenn du einen Index kaufst, kaufst du vor allem grosse Firmen, die sehr teuer sind. Die mhm. ohne Bedeutung für den Markt insgesamt? Oder? Wo dadurch durch ihre Größe und ihre, ihre Werthaltigkeit eben auch eine sehr grosse Bedeutung haben für den Markt. Mhm. Es ist aber nicht unbedingt die intelligenteste Art, Aktien auszuwählen. Oder? Also, du willst nicht unbedingt die Aktien kaufen, die alle anderen auch kaufen wollen kaufen. Und darum ist sie so teuer. Oder? Das ist ja so, ja. Genau. Mhm. Gleichzeitig weißt du, du weißt die Zukunft nicht. Mhm.